Also jetzt muss ich das hier doch mal ein bisschen dokumentieren. Ne? Das hier ist unser Spezialkandidat Batterie Nummer 2. Ne? Die habe ich jetzt so hier getauft. Oh, eigentlich heißt sie äh, Karl Gustav jetzt, weil. Hm, mal gucken, ob sie lebt. Hier habe ich auch nochmal drauf geschrieben, wann ich gestattet habe, dieses Lämpchen hier einzuschalten. Ne? Das sind zwei. Schon relativ helle weiße LEDs, die mit so einer zum Joule Tief betrieben werden und extra noch mal so eine ne, für LEDs so eine Konstantstromquelle und wir haben es jetzt 1.41 Uhr und gestartet haben wir 0.13 Uhr bei 6,16 Volt 616. Ja, weil er dann noch alte Übersetzungen von der Bibel hat, wird vielleicht aufhorchen. Also ich habe es jedenfalls. So, dann gucken wir mal was sie an Voltzahl hat. Ihr seht's ne? mhm. nach wie vor nach einer Stunde Betrieb mit den zwei LEDs. Und Tief dazwischen und na, ich glaube drei Transistoren werden auch noch befeuert. Ne? Drei Transistoren und immer noch bei derselben Voltzahl. Hey, ich glaube wenn man da hey, den Strom gepulst rausnimmt aus den Kristallbatterien, ist das richtig witzig oder? Mhm. Na ne, denn, beobachten wir in Karl Gustav mal ein Stückel, wa? Ja, jetzt haben wir's. wir es. Nochmal einen kurzen Überblick. ist 3.25 Uhr. Nach wie vor leuchten sie wunderbar vor sich hin. Ich habe auch zwischendrin mal ab und zu hier die hier angeschalten. Ich wollte mir eigentlich ein, ähm, ein Licht für die Küche basteln. Aber ja gut, die Gründe warum das jetzt nicht geklappt hat, äh, ist mal nebensächlich. Jedenfalls bin ich dann Hierbei gelandet. Jetzt hat der Karl Gustav Haare bekommen. <lacht> ja, ganz so äh, nach unserem Baumprinzip habe ich mir da mal gedacht: ne, Machst du so ein paar Bäume oder mit äh, ein paar Ästen und geht dann hier über eine Aframengo-Pumpe. Aframengo-Elektronenpumpe. Einmal auf Plus und einmal auf Minus. Ja. Ach so, ja, ähm, die Wollzahl interessiert uns natürlich. Ne? Da, da. Hm? Na, wie vor? Na gut, so, aber ich gehe jetzt erstmal pennen. Ah, ich weiß nicht ganz so genau. Hm. Karl Gustav schätzen aus nacht überbrennen lassen wollen wir es heute nacht mal machen ja okay du machst heute nacht mal durch dann gucke ich mal wie viel volt du morgen früh hast und ich verspreche dir du kriegst dann auch deinen schlaf wenn du ihn haben willst